Grüß euch, ich berichte euch heute über den Baufortschritt unserer neuen 3S-Bahn. Wir haben heute den 20. Juni, somit schon über die Hälfte unserer diesjährigen Bauzeit erreicht. Die Sektion 1 ist schon fahrbereit. Heute werden die letzten Gondeln in der ersten Sektion zusammengebaut und eingehängt. Sie hängen schon auf der ersten Linie und spätestens in ein bis zwei Wochen kann man somit mit dem Testbetrieb von der ersten Sektion beginnen. In der Mittelstation ist von der ersten Sektion der Antrieb alles schon bei der Inbetriebnahme. Sämtliche Funktionskontrollen und Einstellarbeiten sind schon durchgeführt worden. Unser Direktantrieb mit einer Leistung von ca. 1 MW ist auch schon in Betrieb. Anders ist bei der zweiten Sektion, da sind die Elektrofirmen momentan bei der Verkabelung und anschließend sämtlicher Leitungen zu den Elektroschaltern und Antriebseinheiten. Weiters werden in der Mittelstation neben den Hauptgebäuden Betonarbeiten durchgeführt, wo neue Büro- und neue Lagerräume betoniert werden, wo obendrauf für 22 Fahrbetriebsmittel der neue Bahnhof äh, mittels Stahlkonstruktion und Überdachung einer Stahlhalle montiert wird. Jetzt sind wir in der Parkstation. Es ist bei Dieselbau die größte Herausforderung vom Termin her, die Sektion 2, weil zum Unterschied von der Tal- und Mittelstation die Bergstation an derselben Stelle ist. Es konnten also keine Vorarbeiten im letzten Jahr getätigt werden und es der letzte Fahrbetriebstag am 2. April war, konnten erst nachher mit Abbrucharbeiten begonnen werden. Weiters hat der Seilzug in der zweiten Sektion begonnen. Das erste Tragseil wurde bereits von der Tal zur Parkstation gezogen. Nun ist man dabei, das Seil auf den Böller aufzuziehen. Momentan sind die Betonarbeiten an der Parkstation vom Einfahrtsbinder und dem Antriebstisch abgeschlossen. Nächste Woche wird mit dem Transport der Anlagenteile begonnen. Und beim nächsten Tagebuch wird Ihnen präsentiert, wie die Anlagenteile montiert wurden.